What's the best choice? Chica one, yeah, Chicago ja. Bull. Ja, ja, ja. <lacht> Kannst du mal sagen, wie du gesagt hast? Ja, Chicago Bull. Wie <lacht> ja. soll ich so wissen, Bruder? Chicago Bull, okay. Meine Lieben, Mann. schön, dass ihr am Start seid. Ach, Scheiße, jetzt muss ich erstmal aufessen. Ich muss direkt, weil das Feeling gerade stimmt, ich muss das Intro hier aufnehmen. Ich bin wieder bei Urban Mensch. Dieser Burger ist in aller Munde. Er ist überall in aller Munde, weil alle hierher kommen und ihn testen, weil er für ein Genuss steht. Ich gestehe ein, ich habe ihn schon mal getestet ich habe ihn unfair bewertet. Ihr oh. erfahrt im Video, warum. Das erzählt ihr euch dann. Man darf den Burger noch nicht einblenden Film machen, du musst verpixeln. Nein, Egal, ihr sollt erfahren, warum, zieht euch das Video rein und denkt an den Daumen oben und an das Kommentar. Denn diese Mission darf niemals enden. Habe ich recht, Achmed? Bist du? So. Ja, Mann, let's go, wir gehen los zum Burger. Wir sind am Start hier, Mann. Das ist ein riesen Einkaufscenter hier. Wir werden jetzt hier durch die Katakomben, werden wir durchgeleitet. Erstes Obergeschoss müssen wir. Jetzt. jetzt werden wir uns langsam auf den nicht Gefahrlosen... Nein. Ich bin so verwirrt, ich habe nur vier Stunden. Geschlafen. Wir müssen uns auf den körperlichen Weg, Mann, wie heißt denn das jetzt so machen? Den steinigen Pfad zur Urban Ranch, wenn wir uns jetzt äh, machen. Oh. So, sind, wir, sind wir falsch? Ja, erstmal. scheiße, wir sind falsch schon. Denkt dran, Leute, ich vergib natürlich einen Gutschein. Aus allen Kommentaren suche ich mir irgendwas raus, pin das an, 50 Euro Gutschein. Und eine Sache müssen wir nochmal den Zuschauern mitgeben, mit. Was müssen wir noch machen bei diesem Video? Daumen hoch, <lacht> Glocke aktivieren, abonnieren. Weil ganz viele Leute abonnieren nicht, die gucken immer nur die Videos auf, voll ehrenlos. Glühen lassen, Leute, glühen. Ich vertraue auf euch. Wir müssen das Video viral gehen lassen. Ähm, ist direkt am Start. ist nicht mal 10 um 10 öffnet, der. Ja. wir sind schon am Start. Achmed, zeig uns mal hier ein paar Szenen von der Halle einmal, wie das hier aussieht. Puff. Ich schwör's euch manche Ausdrücke hasse ich immer, wenn Leute bestimmte Sachen sagen, dann mache ich mich darüber lustig und baue das in meinen Wortgebrauch ein. Moin Chef, dieses Wort zum Beispiel. Chef oder mein Lieber, habe ich früher mal gehasst, das sage ich auch immer. Sag mal, mein Lieber, ich hab gestern angerufen, ne? Ich komme mit Kamera. Ist hier bald alles äh, Starter? Sag mal ehrlich, wie fühlt sich das an, wenn ich mein Lieber sag zu dir? Ach nur Englisch. Ja. Mein Lieber. Mein Englisch ist sehr gut. What's the best Burger? What's the best Choice? Chikabugu. Chicago Bull. Ja, ja, ja. Kannst du mal sagen, wie du gesagt hast? Chicago Bull. <lacht> ja. Wie soll ich so wissen, Bruder? Chicago Bull, okay. Achmed, mach die Ansage nochmal an Film -Johan. Ein bisschen Zeitlupe rein, dann werden die Bilder auch dynamisch. Ja, Mann, dynamische Aufnahmen, sagt Achmed. Filmjohann. Mein Cutter als Filmjohan. Ich fühle, das jetzt nicht, nur noch Filmjohann zu nennen, Filmjohann. Hätte ich hier meinen eigenen Laden, ich würde jeden Morgen hier stehen. Genauso. Ich würde so ein bisschen nach Kundenausschau halten. Ich würde erstmal die Lage überblicken, ich würde schauen, wie wird der Tag laufen, ich würde visualisieren. Weißt was ich meine? Der Name also? über dem Laden passt zu dir. <lacht> <lacht> ja. Lebe jeden Tag als beste Letzte. Sei dankbar für jeden Tag. Und so würde ich hier stehen. Bam. So, wir toben uns jetzt nochmal hier richtig aus hinten einfach. So, Leute, hier nochmal von mir auch. Klein, aber bescheiden, die wirbeln hier richtig. Wenn hier viel los ist, auf zwei Quadratmetern, das muss alles wie ein Zahnrad ineinander greifen. Leute, wisst ihr, woran ich am meisten merke, dass ich wenig Schlaf habe? Ich kriege unkontrolliert, wirklich komplett unkontrolliert. Immer zwischendurch einfach so ein Halb... <lacht> <lacht> <lacht> einfach völlig unkontrolliert, Mann. Wir nehmen zwei sogar, zwei Chicago Bullen nehmen wir. Kannst du es für die Kamera nochmal sagen, zwei Chicago Bull? Okay. <lacht> er wollte nicht. Ich liebe, wie er redet. Er hat mich durchschaut. Schönen fettigen Burger zum Frühstück. Das ist die Wahrheit. Glaub mir, kommt mir nicht mit Nutella-Brot zum Frühstück. Kannst du wieder einpacken. Schön fettiges, deftiges Essen zum Frühstück. Das ist was, du, wo du mich kriegen kannst mit. Wenn werden jetzt einen schönen Burger fetzen, Mann. Film, Johann, gib uns die Aufnahmen. Du bist auch gerne hier bestimmt, ne? Ja, ja, jeden Tag. Jeden Tag, ne? Irgendwann wirst du fett werden, glaub mir. Jetzt ist egal, weil du noch jung bist, aber irgendwann wirst du fett werden davon. Da muss ich aufpassen. Ja, ne? Wir kriegen Smashburger, Leute. Smashburger, schön gesmashed. Ich kann mich letztes Mal erinnern, ganz kranke Röster oben drin. Genau das Brot. Kenner gucken sich das an. Ich schwörs euch, ihr seht diese feine, weiche Struktur. Die findet sich ein bisschen wieder. Das sage ich 100 Obwohl ich nicht mehr weiß vom letzten Mal, wie der schmeckt. Ich brauche den nicht mal anfassen, nicht mal schmecken. Ich weiß, wie der sich anfühlt, zumindest vom Mundgefühl. Sage ich euch, so wie es ist. Das sieht. Oh normal oh, aus. Wäre das pure Rüstung, pur Rüstung. Ich muss dazu sagen, ich habe sogar schon einmal bei Goldies auch schon ein Burger gegessen, wo zu viel Rüstung war. es darf nicht zu dünn sein. So und das, ich bin mir ganz sicher, das wird absolut reinschallern. Also optisch alles, was ein Burger braucht, dieser glänzende Band, dieses absolut geröstete Fleisch, dieser Käse, diese karamellisierten Zwiebeln, optisch kannst du es eigentlich nicht besser machen, Mann. Absolut top. Es ist eine Wucht, es ist eine absolute Wucht. Guckt euch das hier an. Das wird äh, Rinderschinken sein, ne? Ja. Achmit? Dieses glänzende Band. Da wurde, das habe ich letztes Mal auch gemerkt, ein bisschen, finde ich, McDonalds-Vibes. Auch von der Soße tatsächlich. Was ich geil finde, ne? Ich habe früher gerne bei mcdonalds gegessen, Ich esse aus anderen Gründen gar nicht mehr. Leute, bevor man reinbeißt schon, das kommt dir in den Mund rein, Mann. Diese Röster rum, alles steigt dir in den Mund. ist krank. Der Pfeffer, diese Röstung vom Fleisch. Es ist nicht zu viel, es ist perfekt, es ist weich. Für mich ganz wichtig, Homemade-Burger sind oft, wenn ich das mache, ich es vielleicht aber auch nicht drauf. Komm aber ins Game rein, da macht man oft zu hart. Und wir beißt zu rein, das vergeht im Mund. Alle, die auch Bacon so schwein mögen, nicht mit mir, sagt sich der Burger. Da muss der Rinderschinken drauf. Das sind dir tausend Komponenten, die Spaß bringen. Du hast den Sesam hier oben drauf. Du hast bei jedem Biss geiles Erlebnis, wirklich ein Erlebnis. Also, ich achte immer drauf bei den Touren, dass ich nicht zu viel esse, dass ich immer Appetit habe, Bock was zu essen. Und hier bei dem habe ich mich letztes mal ein bisschen überschätzt einmal. Ich gestehe es eigentlich, ich habe mich leicht überschätzt, ich habe zu viel gegessen und ihn wirklich, ich habe ihn unfair bewertet. Der ist mehr wert als meine letzte Bewertung. So Leute. Ich habe jetzt genügend nachgedacht. Und wir brauchen eine Entscheidung für das Deutschland-Ranking. Da werde ich dieses Video in einem Folgevideo mit einblenden lassen. Wenn ihr sagt, ihr habt Bock drauf, schreibt es in die Kommentare, weil ich habe mega Bock drauf. Weil das hier ist für mich, ich sage es euch, eine 9 von 10. Diese Röstung vom Fleisch, Mann, die dir schon in den Mund steigt. Wenn du es befolgst das habe ich noch einmal rausgezogen, den Burger. Und dann wieder das ist krank, Mann. Den habe ich wirklich das letzte Mal unterbewertet. Ich rede jetzt vom Chicago Bull doppelt Fleisch. Natürlich kann der Burger letztes Mal auch anders gemacht worden sein. Ich glaube, ich habe auch nicht doppelt Fleisch gehabt. Und und ne? Aber das ist ein Gegner, das das ist für mich auch eine 9 von 10. Nicht schlechter als die Top 2 bisher in Deutschland. Das ist auch für mich die Nummer 1. Und ich werde aus den dreien jetzt einmal eine neue Bewertung ziehen. Der hier steht mit der neuen. Den anderen beiden werde ich noch mal testen. Vielleicht, auch schaffen wir morgen. Wir kommen da fast vorbei. Ach, scheiße, eigentlich müssen wir. Nein, wir werden, ich werde ein Video draus machen. Noch mal die besten drei Burger Deutschlands testen und die, die Entscheidung treffen. Okay, ich muss dir eins sagen, ne? Als ich dich den dabei ein bisschen skeptisch weil ich dachte, scheiße, ich brauche hier den, der die besten, den besten Burger für mich war. Der hier. Du hast es so drauf gehabt, man, diese Röster rum. Krank. Ich habe den neun von 10 Punkten. Das ist Platz 1 von mir in Deutschland. Mit zwei anderen habe ich gegeben. Den hast du ja, so heftig gemacht. Da war ich skeptisch, ne? Du auch? Er ja, wusste genau, was er tut. Richtig gut, die. Dafür ein dicker Kuss. Okay, okay, Gott, ne? Ja, werde ich eingeladen heute, oder? Das? Heute, ich will leider nicht stehen haben. <lacht> <lacht> Scheiße, man, so sieht mein Alltag aus. Das ist mein Leben, Leute. Das ist mein Leben. Alter. So, jetzt hat, kam ein anderer Kollege nochmal, wir werden doch eingeladen. <lacht> Ja Mann, jetzt kommt der Chef nochmal. Ich sagte nur zu ihm gestern, ich komme vielleicht, jetzt wollte er nur einmal mit uns schnacken. Da ja, ist er. Ist da. Ach, das ist, da ist Apache. <lacht> Geil, weil ich wusste gar nicht, dass du der Chef bist. Nur einmal kurz Hallo für die Kamera ja. und nochmal dich, ja, grüß dich, grüß dich. Gut. Alles ja, bei dir. Ich, ich habe schon gesagt, ich habe dich Woche unfair bewertet. ich habe zu viel gegessen. Ich habe dich heute auf die 1 in Deutschland mit zwei anderen Bürgern gestellt, also du bist Platz 1 jetzt aktuell. Okay. Äh, aber die anderen beiden werde ich noch ähm, zusätzlich testen, also ich mache jetzt ein Dreierentscheid, ein Bürgerfinale sozusagen. Okay. Und du bist mit dem Finale. Okay, das freut mich jetzt hören. Ja, Ich geil, wollte Mann. so einen Remix-Burger machen. Ich dachte, ah scheiße, Holle kommt vielleicht ein bisschen später. Ja, ja das war gut. Du bist die eins. Besser kannst es nicht werden, Mann. Okay, Besser kann es nicht das werden. Das freut mich unheimlich. Ja. Ja. ja, Kuss, Kuss. Leute, das ist ein 9 von 10. Den müsst ihr fetzen, Mann. Ich habe alles vor uns zum Burger gesagt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Die Entscheidung gibt es in den Folgewochen. Haut mir dafür den Daumen oben unbedingt hoch und haut es auch nochmal in die Kommentare rein, wenn ihr es sehen wollt. Wenn es euch nicht bockt, haut es auch rein, aber das glaube ich nicht. Bis zum nächsten Mal, Leute.